in der Teestube bei KNAUF angekommen. Ja, das Unternehmen KNAUF bietet ganz unterschiedliche Ausbildungsmöglichkeiten. Zum Beispiel lerne ich Verfahrensmechanikerin in Stein- und Erdenindustrie. Ich freue mich sehr, diese Ausbildung hier zu machen. Ich habe wunderbare Kollegen, kann mich absolut nicht beklagen und bin für die Endkontrolle der Gipskartonplatten zuständig. Jetzt gibt es nicht nur die klassische Ausbildung, sondern vielleicht auch die Möglichkeit, das Ganze mit einem Studium zu verknüpfen. Das machen Sie, oder? Genau, ich bin äh, Werkstudent bei der Firma Knauf. Ich bin im fünften Semester meines Maschinenbaustudiums. Ähm, Knauf gibt mir die Möglichkeit, ähm, neben einem Studium einmal die Woche äh, in den Betrieb reinzuschnuppern. Wenn man technisch begeistert ist, hat man die Möglichkeit, bei Knauf perfekt ähm, sich darauf vorzubereiten, was einen später ähm, im Berufsalltag erwartet. Welche Ausbildungsmöglichkeiten bietet das Knaufwerk in Rottleberode an? Hier am Standort bilden wir grundsätzlich erstmal alle Tätigkeiten aus, die wir benötigen, um unseren Prozess zu betreiben. Das ist auf der technischen Seite erstmal der Energieanlagenelektroniker, der Industriemechaniker, der Chemielaborant und der Verfahrensmechaniker, die Fachkraft für Lager- und Logistik und im kaufmännischen Bereich ist das der Industriekaufmann.